Wir müssen uns im Sitzen, Stehen, Legen, äh, Tanzen, Schreibend, ähm, Bewegend, Handelnd ähm, Einmischen. Ähm, es gibt eigentlich kein Feld, was mir einfällt, in dem es nicht nötig wäre. Mein Feld ist ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, von dem ich glaube, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Frauen und Männern gleiche Voraussetzungen geben würde. Und das ist so nötig. Und ich glaube auch, dass wir überhaupt erst dann über Nachhaltigkeit sprechen können, wenn wir entschleunigen können, wenn wir wissen, dass wir mit unserer Zeit, mit unserem Können wollen und unserem Vermögen was anfangen können. Das